hey ho leute herzlich willkommen zu unserem ersten video hier auf diesem kanal das ist also eigentlich zu meinem ersten Denn lena ist heute schon früh gegangen das heißt wir konnten es nicht drehen aber ich heute mal alleine ist hier mein pferd und das heißt dass wir heute ein bisschen reiten gehen werden und ja dann werden wir heute so ein bisschen erklären also ich erkläre halt wie alles was also abläuft was wir jetzt als vorhaben, was nicht als vorhaben und wie es halt später um uns steht und was eigentlich genau hier zu machen und deswegen, sag ich mal, esse ich gerade mal Pudding auf. Dann sehen wir uns später wieder. So, ich also. Ähm, das fragt ihr euch, warum mache ich da den Kanal? Und wir machen, wir gesagt, den Kanal. Echt ganz einfach und Grund, Denn, ähm, wir sind Westernreiter. Und wie ihr schon vielleicht auch gemerkt habt, es gibt sehr wenig Westernreiter hier in Deutschland oder auch in anderen Ländern. Und deswegen wollten wir mich da nochmal zeigen. Dass was ganz Besonderes ist und nicht nur irgendwie was mit dem Pferd zu tun hat, sondern mehr irgendwie was für auch ältere und jüngere Generationen ist. Moment, bevor ich das vergesse, natürlich, ich bin nicht hier alleine auf diesem Kanal, denn ich bin eine Freundin hier drauf, die auch Wessen und die auch auf Turnieren mit mir gehen, wir dieses Jahr und auch nächstes, in die nächsten Jahre. Und deswegen. Ich bin natürlich nicht alleine und wir werden dann halt mehr oder weniger ähm, halt auch die Turniere alle filmen, die wir gehen und deswegen haben wir gedacht, warum oh, nehmen wir einfach nicht auf? Es sind auch ganz vor allem, wenn man dann auch mal nichts zu tun hat, kann man diese Videos auch gerne schauen, denn es ist eigentlich sehr witzig anzugucken, halt so finde ich generell und deswegen werden wir den Kanal auch weiterführen, auch wenn es jetzt nicht so gut läuft. Uns macht Spaß und ich hoffe, dass es natürlich auch euch irgendwo Spaß macht zu gucken. Nee. Und deswegen, sage ich einfach mal, putze ich gerade hier mein Pferd zu Ende und dann seht ihr mal so kleine Reiter auf Namen, wie man es nennen kann. Und dann sehen wir uns dann später wieder, um mit einer kleinen Small Talk ein bisschen zu halten, damit ihr wieder wisst, was hier zu tun ist. Und dachte ich mir, sage ich, ich mal, sehen wir uns später. Und ja, dann sehen wir uns auch später.